Und ich sehe genauso verrückt aus wie ich. Wie so ein Pilzkopf. <lacht> Touris heute. Hey, neuer Start in der Woche. Und da steht sie dann auf einmal mit Helm und Roller. Ja. Wir haben. Hallo erstmal. <lacht> <lacht> Die neue Woche. Wir haben uns einen Roller ausgeliehen, weil es ist kein Wind Wir haben ihn gerade abgeholt abends und dann haben wir den bis morgen Abend um 6 Und jetzt haben wir noch einen Ausflug gemacht nach Panaraki. Hier kann man nämlich Klippe springen und die Abendstimmung ist so schön. Ja, Klippe springen, das machen wir jetzt. Und ich sehe genauso verrückt aus wie... wie so ein Pilzkopf. <lacht> Jetzt? Yes, zieh dich um, hätte ich gesagt, und jump! Ich zieh es gar nicht so ins Wasser gerade, muss ich sagen. Ah, das wird das ist herrlich sein. Es ist richtig angenehm, die Temperatur. Und wie ist es? Ja, frisch und salzig. <lacht> Oh. Oh, ich oh. Oh. Oh. Ich so, mir reicht's. Ja. Der auch. Nassen äh, trockenen Bikini an. Und dann trinken, trinken. Trinken, trinken. Am Strand. Ja. So. Und dann lassen wir die neue Leute da springen, wenn ja. die möchten. Morgen. Morgen. Wir Ey, sind wieder cool. unterwegs. Richtige Touris heute. Mhm. Wir machen sogar Kultur. Ja, wir sind auf ein archäologisches äh, Gebiet. Oder? Gebiet Rundstück. Das heißt äh, Präservation. Oh nein. of Antiques of Lesbos. Lesbos. Lesbos? Lesbos. Lesbos steht hier. Okay. Tja. Ja, eigentlich wollten wir zu da unten als Höhlen. Zu Caves? Aber anscheinend muss man hier durch und dann Eintritt zahlen für das archäologische Center. Naja, haben wir ja, gemacht. Machen wir. Jetzt laufen wir mal runter. Genau. Sieht auf jeden Fall echt traumhaft aus genau. hier. Und gefühlt sind wir die einzigste auf der Insel im Moment. Ja, irgendwie schon. Der Campingplatz ist so voll wie noch nie, aber die Insel ist leer. Ja. Hm. Okay, warte. Und? Also wie viel vor Christus? 3000 vor Christus, hätte ich gesagt. Okay. Hä? Das ist sehr alt. Steht auch nicht mehr viel. Nee. Stand wahrscheinlich nie viel. Doch, ach schau. Ach so, viel stand da? Ein Tempel. Ach, ach so. Ja, nee, jetzt nur noch ein bisschen Fundament, so wie es oft ist, ne? Der Platz wurde aber echt an megalage mega Lage gebaut. Also die Aussicht ist schon richtig, richtig schön. Und das Wasser richtig blau, da gehe ich jetzt mal nach unten. Die haben gesagt, man darf hier eigentlich nicht schwimmen, Kate. Ja, ja. Aber wir haben gehört, alle schwimmen da. Ja, man darf nicht schwimmen, nur rein, also durchlaufen. Und wir müssen angezogen wieder zurückkommen, ja. wir müssen so wieder zurück, also ja. nicht nackt. Okay. Genau, zieh die Kleidung wieder an. <lacht> Yay, zur Höhle geschafft! Ja, aber man muss es ja. Man hätte ich sie fast übersehen. Das ist die Höhle. Man muss echt, wenn man da rein will, reinschwimmen, aber darf man ja eigentlich noch. Also, berichten, wie war es oh, so eben, viel. wie, wie war es Höhle? Ähm, ja, äh, okay, aber nicht, jetzt nicht mega spektakulär. Nein, ne, nicht besonders. Nee. Kleine Höhle, ja. Auf jeden Fall die Erfrischung im Wasser, das war richtig gut. Jetzt müssen wir trocken lassen, das damit wir ja. die Kleidung von vorher anziehen können. Wir wollen ja nicht baden. Nee, stimmt. <lacht> <lacht> Warten, bis die Haare wieder trocken sind. Ach so, das dauert aber auf Google Maps sieht, sieht man überall, wenn man die Höhle eingibt, sieht man auch überall die Leute hier im Wasser ja, in der Höhle ja. stehen und so. Sie hat auch irgendwie gemeint, komm einfach mit normaler Kleidung wieder zurück. <lacht> also, sie hat nee, genau hat sie gesagt, no baiting. Ja, nee, nicht no baiting, sie hat gesagt, prinzipiell. Okay. Also, im Prinzip ist Baden nichts äh, erlaubt. Okay, aber ich, es guckt niemand. Ja. Yeah. <lacht> Und dort ist ein Amphitheater. Amphitheater, ein kleines. Was sagst du? Ja, es äh, sieht gut aus, aber man zahlt äh, 6 Euro zum reingehen. Also zu zweit pro Person 3, das haben wir gerade auch schon gezahlt. Ist es ist recht klein und wir haben eigentlich schon einen richtig guter Blick hier äh, drauf. Genau, kommt wir schauen uns einfach von hier an. Ja. Ich hätte gesagt, wir schauen uns jetzt einfach so von hier und an. innen sieht man glaube ich nicht. Und Ach, es mehr. ist so warm, wenn wir in Bewegung sind, dann ist es ist eigentlich super, ganz Wind, nett ja. auf dem Roller. Äh, wenn wir bergab gehen, weil wenn wir berg hoch gehen, dann stehen wir irgendwie fast still. Dann fahren so wir 10 kmh oder maximal 20 Der Roller ja. parkt einfach nicht. Ja. Manchmal habe ich echt Angst, du musst absteigen und schieben. Ja und du? Bleibst sitzen <lacht> oder was? Ja. Okay. <lacht> ja, aber ich glaube wir fahren irgendwie am Wasser. Das wäre Irgendwo baden, ja. Schauen ja. wir mal wo wir hingehen. Gute Idee. So, wir sind im Gomati Beach, Beach angekommen. Ja, ist eigentlich der Wavespot von Limners, Ja. aber es ist jetzt flach, es findet nicht. Wir können baden. Wir schauen hier mal ja. ums Eck. Ja. Da ist was mehr los, glaube ich. Oh, ich bin eingerostet. <lacht> mein Hintern ist eingeschlafen. und. Ja. ja, das war schon eine wilde Fahrt, vor allem das letzte Stück auch. Und wir und so. <lacht> auch nicht so komfortabel da hinten drauf, so ein harter Sattel. Und ich bin gespannt, wie wir zurückkommen, weil wir sind da den irgendwie die Berg runtergegangen und der Berg hoch, in 10 km halt. <lacht> ja, ja. So, nach dem Baden sind wir in das schöne Örtchen Kotzinas Kotzina. angekommen. Und da gibt es so am Hafen so ein kleiner netter Bar. Hä? Restaurant? Und ja, und da holen wir uns ein Frappé, oder? Ja. Das so machen wir das. Hm, lecker. Schön. Moin. Cool. Cool. Wir sollen doch zum Strand abgebogen und äh, lassen uns ja, jetzt nee, am Beach Bar gut. Lüge, sehen. Im wir können gleich Schläfe machen. Ja. Okay. That's a good one. Yeah, that's good. Wir haben die Scooters zurückgebracht und sind jetzt auf dem Heimweg zum Spazieren ja. und ich habe beim Baum schon einen Granatapfel gespannt, gefunden. Ist. Das sieht klein aus. Der ja, sieht klein ah, gut. Die machen wir schon mal in der Tüte und jetzt halten wir an bei ein Feigenbaum. Feigenbaum und wir schauen mal, ob wir ein paar reifen Feigen. Ja, reif sind sie alle, aber also, schon aufgeplatzt. also wir schauen mal, ob wir keine überreife Feigen finden können. Na. Abwaschen. Schau, da kommt nämlich sowas raus. So. Also das ist Ah, Ich glaube hier an dieser Seite, ja? Mal schauen, was das macht. Ui. Hm, weiß nicht. Der ist so abgebrochen. Meinst du das ist noch gut? Also nicht. Wir können es mal probieren. Es ist gut, das ist klein. Okay, dann können wir wieder weiter. Wir haben rund um den Baum gedreht. Ja, die Flaschen wieder mitnehmen, die wir da abgelegt haben. Ja, nehme ich mit. Und dann geht's weiter. Okay. Nochmal ein neuer Baum. Und, Und hier, hier hängen noch echt größere dran. Ne? Ja. Und auch so dunkle mehr. So wie es sein muss. Schau, wo der Saft so rauskommt wie auf dem Blatt. Ja. Und wir pflücken unter strahlend blaue Himmel. oder wir verlassen gerade die Keros-Bucht und machen uns auf dem Weg nach äh, Myrina zum Hafen. Und ja. dann geht's äh, aufs Festland. Die also Fähre fährt über Nacht. Ne? Ja. Wir kommen morgen früh um so 7, müssen wir dann so in Athene oder La Frion ankommen. Genau, das ist Athen. Und ich bin mal gespannt, wie das wird. Ja, wir freuen uns, dass es jetzt weitergeht nach einem Monat eigentlich am gleichen Fleck. Hat sehr gut getan, runterzukommen. Und man hat jetzt wieder Lust zu reisen und neue Sachen zu sehen. Ja, auf jeden Fall. Ja, also, let's go to Festland. Genau. Teleponese. Teleponese wahrscheinlich ne? was für eine ja, Decke gehen. Teleponese wird's. Ja, ihr werdet es dann herausfinden. Wir sehen Aber uns nächste Woche. Ja, dann ja. wieder. Macht's gut, bis dahin. Upa. Und dag dag. Du, du. Ciao.